Herzlich Willkommen zum Market Talk. Wir sprechen heute über Investorenfallen und wie man ihnen entweichen kann. Meine Gäste im Studio sind Celine Stempfli von Swissquote und Michael Kling, Inhaber einer Grafikagentur und Privatinvestor. Hallo. Mhm. Michael, wir haben es gehört, du bist Privatinvestor, was war dein Weg in den Markt hinein? Ich habe mich ab Mitte 2020 angefangen für Investieren zu interessieren und bin dann im September eigentlich über den Bitcoin das erste Mal in den Markt rein eingestiegen. Also die Kryptos als Initiator für deinen Markteintritt. Genau. Äh, wirtschaftest du dann auch noch andere Assetklassen? Ja, ich habe mich danach dann angefangen mit Aktien zu beschäftigen und Indizes mhm. äh, auch gehandelt teilweise und Edelmetalle. Mhm. Jetzt äh, Cyril, SwissCode kennt jeder. Was ist deine Rolle bei SwissCode? Ich unterstütze die Neukunden in den Markt, also die ersten Schritte in den Markt zu bekommen weil doch auch sehr viele Kunden das erste Mal mit dem Thema Börse in Kontakt kommen und wir geben oder ich gebe ihnen da ein bisschen Unterstützung, um den richtigen Setup für sich selber zu finden. Ja. Jetzt würde mich interessieren, was euer erster Beweggrund war, weshalb ihr in die Märkte hineingekommen sind und was ihr da zuerst gehandelt habt. Schreibt einfach unten in die Kommentarspalte. Michael, also angestiegen bist mit Bitcoin und so, wie ist weitergegangen? Ich habe mir den Markt beobachtet und als der Kursrückgang relativ stark auf 10.000 runterging, nochmal beim Bitcoin, bin ich dann zügig eingestiegen, habe all meinen Mut da zusammengenommen und meine Position aufgebaut. Aber es du eigentlich gleich ein Erfolgserlebnis? Ja, absolut. Also mein Portfolio war nicht lang im Minus und ich konnte sofort auf die ersten Gewinne schauen. Ja. Und wie bist du auf Kryptowährung gekommen? Also was hat dich motiviert? Dein erstes Investment in Bitcoin zu, zu machen und jetzt nicht in andere asset wie Aktien, Fonds, ETFs. Ähm, ich hatte einen Freund damals, der war Programmierer und hatte schon sehr zeitig im Corona-Crash eigentlich äh, Bitcoin gekauft. Und mit ihm hatte ich mich mehrmals ausgetauscht und er war für mich so der Initialgeber. Hast du dann auch die Bitcoins zum richtigen Zeitpunkt verkauft oder hast du dann eigentlich da die ganzen äh, die Ka ganze Kursrallye und der Kursrückgang mitgemacht? Ja, für mich war dann natürlich die Schwierigkeit herauszufinden, mhm. wann eigentlich so das Top erreicht ist. Ähm, ich war da relativ allein mit der Situation, ähm, hatte da keine großen Berater oder irgendwas ähm, mhm. und war relativ lang im Markt. Hab dann aber glücklicherweise über Invest.ch, wo ich mich angemeldet hatte, dann ähm, die Analysen von Roland gefunden und dann meinen Ausstieg auch rechtzeitig wieder gefunden. Ja, genau, weil das ist das eine ist der Einstieg ist natürlich. Auch wichtig, den richtigen Einstieg zu finden. Aber was viele Investoren unterschätzen ist eben auch, unterschätzen ist der richtige Aufstieg. Also wann steige ich auf eine Position aus? Und mhm. ich glaube, da braucht man schon auch gewisse äh, Unterstützung, wenn man vor allem das erste Mal am Markt ist, dass man eben auch ähm, versteht, eine Strategie hat. Wann stehe ich denn auch der Markt aus? Mhm. Ja, das, das ist natürlich auch dann wichtig, die Marktmechanismen ein mhm. bisschen äh, zu kennen. Also worauf, woran Erkenne ich, dass irgendwann ein Markt wirklich satt ist und ein Trend äh, zum Kippen neigt und so weiter? Ja, das sind sicher die wichtigen Dinge. Und da bist du eben über Kryptowährungen auf andere Assetklassen gekommen, also auf Aktien, hast du gesagt, Commodities. Ähm, wie bist du dann eben von, von Kryptos auf diese Assetklassen gekommen? Genau, also Krypto hat dann angefangen, eine Nebenrolle zu spielen. Mhm. Dann kam quasi der erste Kursrückgang, dann ging es wieder nach oben. Ich habe das alles mitgemacht, ähm, bin dann auch davon ausgegangen, es geht weiter nach oben. Aber auf der anderen Seite, mein Aktien und, und äh, Commodity-Portfolio in dem Sinne, ähm, hat immer nur eine leicht aufsteigende Seitwärtsbewegung für mich gehabt, so im mhm. Vergleich zum Krypto. Und deshalb bin ich dann zu Investor gegangen. Und ab da konnte ich dann auch besser einschätzen, wie es in diesen Märkten hm. vor sich geht. Aber was war eigentlich nochmals die, wirklich die Motivation, dein Geld zu investieren? Weil man geht ja ein gewisses Risiko ein. Also man hat ja auch, klar, man hat ein Gewinnpotenzial, mhm. aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass man... Position auch an Wert verlieren können. Also was war wirklich die Motivation, wo du gesagt hast, jetzt investiere ich? Also was war so wirklich der Trigger, wo du gesagt hast, jetzt nehme ich meinen ganzen Mut zusammen, weil es gehört, Mut dazu, zu sagen, jetzt investiere ich? Ich glaube, für uns alle hat sich viel verändert durch die Corona-Krise mhm. und das war schon der Moment, wo ich, mir, wo ich gemerkt habe, es geht nicht einfach immer nach oben, auch an den Märkten. Gleichzeitig entstehen große Chancen. Und dann habe ich einen Teil natürlich meines hm. Vermögens genommen und einen Teil in Krypto und einen Teil in Aktien investiert. ja Also dein Ziel ist wirklich, ein langfristiges Portfolio aufzubauen. Also das ist eigentlich das Ziel, dass du sagst, hey das Geld, was ich mir hart erarbeite, das soll auch bis zu einem gewissen Grad auch selber für mich arbeiten. Also das ist eigentlich so so der Haupt Genau, das war Geld, was ich in dem Sinne übrig hatte. Und ähm, für mich ist es auch ein großes Experiment gewesen, ähm, gerade auch in Krypto einzusteigen, aber dann auch in die anderen Märkte. Jetzt, äh, Michael, du bist da viel, völlig frisch an die mhm. Sache rangegangen. Bei InvestCH haben wir eigentlich keine News. Die, die sind da überhaupt nicht mhm. vorhanden. Und dennoch schauen wir an, so wie sich die Märkte in Zukunft bewegen. Was ist deine Erfahrung? Braucht es die News? Wie wichtig sind die? Oder äh, funktioniert das ohne News? Kann man da überhaupt an den Märkten navigieren? Also ich habe sehr viel äh, YouTube-Videos und Artikel gelesen über all die verschiedenen Sachen, bevor ich bei Inves.ch ja. war. Das war für mich sehr unbefriedigend in dem Sinne, dass eben alles nur seitwärts für mich ging. Mal hat was funktioniert, dann war ich wieder falsch und als ich dann zu Invest.ch äh, gegangen bin, konnte ich mir auf einmal viel mehr aus den Analysen lesen, konnte mir eine Strategie aufbauen und habe dann auch wirklich ziemlich schnell ebenfalls diesen Erfolg gehabt, ohne dass mein Portfolio lange Minus war und habe dann wirklich auch an diesen Märkten ähm, mein Portfolio vervielfacht. Eigentlich mhm. ja. Gut, das ist natürlich, wenn man irgendwo mal mit der richtigen Strategie im mhm. richtigen Trend äh, drin ist, dann ist das irgendwo ein Selbstläufer. Man darf sich dann einfach nicht äh, ablenken lassen mhm. eben durch die täglichen News. Das wirst du wahrscheinlich dann auch beobachtet haben. Aber es gibt ja dann auch mal die richtig schlechten Tage. Ja. Und äh, kannst auch mal dazu was sagen. Ja. ja. Der 11.11. damals, letztes Jahr 22 also war für mich ein einschneidendes 11, Erlebnis. 11.11, das war der Tag, als da in den USA äh, Zahlen rauskamen. Ja, Inflationszahlen, ja. die besser waren als erwartet, genau. Ja, ja, genau. Und auch ich, und ja, wie, wie auch du selber ja analysiert hast, ich habe gesehen, dass da eine Top-Bildung stattfinden könnte und habe darauf spekuliert und ich muss dann sagen, habe da dann wirklich einen Anfängerfehler gemacht, den ich mir selber eigentlich dann gar nicht so eingestehen wollte in dem Moment und habe meine Position vergrößert und zugekauft und dann also kam quasi der Spike. Genau, also du hast auf einen sinken, auf einen fallenden Markt spekuliert und genau. du warst dir deine Sache eigentlich so sicher, dass jetzt der Markt äh, quasi fallen muss mhm. und da hat er genau das Gegenteil gemacht. Genau, im Nachhinein. Ja, hatte ich in diesem Moment einfach, von, bin ich von meiner normalen Strategie abgewichen, mhm. Positionsgröße, Risikomanagement und habe dadurch auch dann meinen ersten wirklich massiveren Verlust eingefahren, aus dem ich aber sehr viel lernen konnte mhm. im Nachhinein. Mhm. Und vielleicht auch keinen Stop-Loss gesetzt. Ja, genau, also mhm. es war schon weit weg. Es hatte einen Stop-Loss, mhm. also ich habe sicher nicht alles verloren, aber. Ja. Also, jetzt bei dieser Beobachtung hast du auch, wir haben darüber diskutiert vor der Sendung über mhm. das Ganze. Da haben wir auch herausgefunden: eigentlich wolltest du, hast du die Strategie, die war klar, es geht so mal nach oben, aber der Markt, man hat vorübergehend dann Anzeichen gesehen. Mhm. Die hast du auch selber entgegengenommen, dass der Markt topisch ist. Jetzt äh, läuft es ja halt gegen die Strategie. Mhm. Eigentlich äh, will man long sein und dann haut man eins obendrauf. Mhm. Ähm, was kannst du dazu sagen, jetzt das Learning? Ja, ich glaube, mein Learning ist wirklich, dass ich ähm, meine Positionsgröße im Nachhinein anpassen würde, wieder also kleiner lassen würde, warten würde, bis der Markt wirklich... Echt beginnt zu fallen. Das Problem war, er ist schon kurz gefallen, dann ist er wieder gestiegen ja. und dann kam ja erst dieser Spike. Ja, ja. Also, also wir haben ja das gesehen in der Vorbesprechung. Jetzt, ich glaube, es gibt zwei Themen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt nicht wirklich negativ bist, dann mhm. die Short-Seite zu spielen mhm. ist halt sehr, ich sag mal, sehr äh, progressiv. Mhm. Man könnte ja auch Fleck gehen, wenn man mhm. irgendwie long ist, das wäre dann so der Mittelweg und dann geschieht einfach nichts, wenn der Markt nach oben geht. Also immer so mit der Strategie im Rücken mhm. investieren, das ist sicher ein wichtiger Punkt und dann halt einfach auch mitunter, wenn man so eine Spekulation macht, dann muss auch klar sein, wo die Bremse ist, weil eine Spekulation ist immer ein Stück weit Glücksspiel, mhm. geht es gut auf und wenn man dann, auch mit hochgehebelten Instrumenten vielleicht mhm. unterwegs ist, halt einfach das Management der Position. Genau, es also fällt mir auch auf, dass äh, vor die Investoren, die eher im kurzfristigen Geschäft tätig sind, mhm. äh, einfach vielfach auch sich überhebeln. Also dass sie mhm. dann wirklich mit zu hohen Leverages an die Sache gehen. Und da kann natürlich so ein Ereignis ähm, dann auch mal sehr, sehr wehtun für für das Portfolio. Also das habe ich auch bei vielen anderen Investoren gesehen, die da einfach wirklich äh, auf dem falschen Fuß äh, erwischt worden sind. Ja. Gut, die meisten sagen dann einfach, äh, ich habe keine Zeit, ich will schnell Geld verdienen. Und äh, Aber das Problem ist ja dann... Also das funktioniert fünf Monate und am sechsten Monat kommt der Freudnehmer und dann... Ja genau, der Punkt ist ja, man kann zehn Winning Trades, also Trades machen, wo man Geld verdient und man kann dann eigentlich mit einem schlechten Trade eigentlich sein Konto komplett ähm, mhm. radieren. Also von dem her ist es eben eigentlich wirklich Risk Management, das A und O. Und ich glaube... Du warst ja auch nicht am Markt dabei bei diesem Ereignis. Also Du hast ja auch gesagt, du, du warst sogar noch unterwegs ähm, und konntest das eigentlich nicht mal live mitverfolgen. Gut, in so einem Moment ist es dann auch schwierig zu reagieren, weil der Markt einfach wirklich einen Strich nach oben ja. gemacht hat. Ähm, aber sicherlich auch eben, wenn man tradet, dann muss man sich natürlich auch ja, Bewusstsein. wenn solche Zahlen herauskommen, das kann einfach extreme Aufschläge geben und dann ist man idealerweise schon auch äh, am Markt dabei und nicht mhm. unterwegs. Aber ähm, wie gesagt, das ist auch vielen anderen Investoren äh, passiert. Mir ja, ja. hat es dann sehr geholfen, eine Trading-Pause zu machen. Ja. Also ich habe alle Positionen geschlossen, die relevant waren äh, und irgendwie ein Risiko waren, ähm, auch von anderen Trades. Mhm. Habe dann wirklich zwei, drei Wochen gar nichts gemacht und dann den Markt neu sondiert, mhm. ähm, wieder Analysen gelesen ähm, und bin dann wieder eingestiegen und habe dann auch wieder mit meiner alten Strategie äh, wirklich sofort wieder Gewinne gemacht mhm. und konnte eigentlich in kurzer Zeit mein Portfolio schon fast wieder verdoppeln. Ja. Jetzt äh, Risk Management mhm. klingt ja schön und gut. Ähm, bei Investor machen wir den Investoren ja auch immer Vorschläge, wie man dabei vorgehen kann. Mhm. Aber was bietet ihr denn konkret an, wenn man das umsetzen will? Da es ja immer wieder mal. Ja, man muss sich ja immer vor Augen führen, dass es an der Börse um Wahrscheinlichkeiten geht. Es gibt ja nie die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Trade in den Gewinn läuft, weil sonst hätte ich ja gar keine Gegenpartei. Also das ist wirklich mal wichtig zu verstehen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man das manuell macht, also über die Positionsgröße über das Setzen von Stop-Loss-Aufträgen, eben über das Auswählen des Hebels Aber etc. Aber brauche ich dann enorm viel Zeit, nehme ich an. Äh, genau, man muss das natürlich alles selber äh, setzen. Man muss auch die Möglichkeit haben, den Markt zu verfolgen. Mhm. Also je nach äh, Arbeitstätigkeit wird das ein bisschen äh, schwierig. Ja, das heißt also eher so für mittelfristige Investoren wäre das ein Weg, oder? Äh, genau, und wenn man wirklich dann in das Daytrading trading hineingeht, also wirklich sehr, sehr nah, sehr, sehr aktiv am Markt ist, dann lohnt es sich auch, gewisse Parameter zu, zu automatisieren. Also, und das bietet ihr bei Swiss Code äh, an. Genau, das gibt ja äh, die Möglichkeit. Ähm, es gibt ja heutzutage Softwares, wo man eben eigentlich so solche Systeme anschließen kann, dass dann eben aufgrund von gewissen Signalen Trades mhm. auslöst und dann auch Trades wieder geschlossen werden. Also gleitende Durchschnitte zum Beispiel, die mhm. übertroffen werden. Genau. So okay. Genau, das kann man ja auch heutzutage alles selber programmieren. Mhm. Okay. okay. Ähm, vielleicht jetzt mal noch zur aktuellen Situation. Mich würde interessieren, welche Märkte du jetzt in den Fokus genommen hast, was du bearbeiten möchtest, äh, hinsichtlich jetzt der nächsten Wochen und Monate und welche Instrumente du da einsetzt. Ähm, ich ha handle hauptsächlich CFDs. Machst du die bei Swissquote? Nein, ich bin kein Swissquote-Kunde Im, im Moment. Noch, noch nicht, ja. Aber ihr habt auch CFDs? Natürlich, wir binden ja. auch CFDs an, ja. Okay, und ja, also ich bin hauptsächlich zurzeit äh, daran, den Einstieg eigentlich mittelfristig zu suchen ja. und nicht kurzfristig. Ähm, für zum Beispiel den S&P 500, Öl, Gold. Ich sage jetzt nicht mehr so kurzfristig. Ja, ich glaube, ich habe verstanden, vorher habe ich eher mittelfristig ja. orientiert gehandelt, war erfolgreich und je kurzfristiger eigentlich mein Handeln war, desto höher war meine Portfolioschwankung und mhm. ich möchte eigentlich eher wieder zu dem ruhigeren Management meines Portfolios mhm. zurückkommen. Ja, finde ich gut. Also, das ist auch meine Erfahrung. Mhm. So kurzfristig wird es einfach irgendwo sehr problematisch, weil halt da verschiedene Dinge zusätzlich mit mhm. reinspielen. Mittelfristig spielt das dann alles weniger eine Rolle und hast du Trends, vermehrt Trends, die mhm. dann das Kursgeschehen prägen. Und was hast du längerfristig geplant? Ja, aufgrund eben meines Ausstiegs äh, vom Bitcoin zu einem großen Teil ähm, bin ich eigentlich jetzt, nachdem auch auf Invest.ch immer mehr so leicht positive Ansätze zum Bitcoin gesehen werden und eine eventuelle Bodenbildung, würde ich gern wieder in diesen Markt einsteigen. Und dann aber über Swissquote? Ja, <lacht> vielleicht. <lacht> Gut, beim Bitcoin sieht es tatsächlich eigentlich jetzt äh, so aus, als würde die der Bodenbildungsprozess, worüber wir ja schon Oktober, November gesprochen haben, dass der kommen wird. Mhm. Wir haben jetzt einen ordentlichen Anstieg gesehen. Meiner Meinung nach etwas zu, zu weit und zu schnell. Also ich glaube, da wirst du noch Einstiegschancen bekommen. Also du denkst so in einen fallenden Markt äh, den Einstieg suchen? Ja, also auch da ist die Strategie, oder? Mhm. Wenn ich ja jetzt kaufe, einfach in den steigenden Markt, dann gehe ich ja davon aus, dass der schon in einem Trend ist. Und das ist ja wahrscheinlich noch nicht der Fall, weil das geht nicht digital. Zuerst fällt's und dann steigt sondern da kommt immer noch eine Zwischenphase, und wahrscheinlich ist ja jetzt der Bitcoin in dieser Zwischenphase hm. und dann kann man noch antizyklisch angehen. Okay, aber du stimmst mir mit mir überein, wenn ich langfristig investiere, dann spielt es doch nicht so eine Rolle, ob ich den Bitcoin bei 19 oder bei 20.000 gekauft ja, das habe. Kommt auf deine Schmerzempfindlichkeit an. Viele Investoren sind, sagen Sie, sind langfristig hm. orientiert, aber halten dann eine Woche lang gegenwind nicht durch und das ist dann eben häufig das Problem. Da wird dann die Taktik zur Strategie und umgekehrt hm. und äh, dann fällt halt alles über den Haufen. Aber wenn ich das so höre, dann gehst du davon aus, dass wir schon das Tief beim Bitcoin gesehen haben? Es könnte sein. Ich, ich soll rein ich würde das passen, so mhm. mit früheren ähm, äh, Projektionen, die wir auch gemacht haben. Aber im Augenblick geben die Daten also noch nicht her. Mhm. Also man kann das noch nicht jetzt wirklich abstempeln, dass das wirklich jetzt das Low war. Und das möchte ich jetzt schon, wenn ich als Investor jetzt einsteige, dann muss ich ja nicht einsteigen. Langfristig, mhm. weil es kurzfristig gestiegen ist und mhm. ich Angst habe. Also auch da so ein bisschen einen Plan zu haben, das ist eigentlich ganz gut. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, es ist wichtig, sich eine Strategie zurechtzulegen, einen Plan, wie man vorgehen will, und das halt auch alles voneinander abzugrenzen. Vielleicht auch mal wirklich eine sachliche, neutrale Analyse sich zur Hand zu nehmen, sich da Gedanken darüber zu machen, auch mal das eine oder andere auszulassen. Man muss nicht alles abhandeln. Es gibt auch Dinge, die man besser mal weglässt. Wir haben es gehört. Ja, und äh, dann, äh, Cyril, ich möchte mich bedanken dafür, dass du ins Studio gekommen bist. Äh, auch bei dir, Michael, war sehr gut und auch mutig, dass Hat du vor der Kamera gestanden mhm. bist. Sie dürfen gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und uns ein Like dalassen. Ist immer gut für den YouTube-Algorithmus. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und viel Erfolg an den Märkten. Bis zum nächsten Mal.